zusammen, hallo Freunde, jetzt das zweite Video bzw. das zweite Bild. Ich habe jetzt dieses Mal kein Silikon rein in das Weiß. Ihr wisst ja, das Weiß einfach zum Aufhellen der Farben nachher wenn es trocken ist. Da vielleicht noch was zu sagen, das erste Video ist noch nicht ganz trocken, das Bild. Darum habe ich es jetzt euch auch noch nicht gezeigt, also bleibt einfach dran am besten abonnieren und die glocke aktivieren dann bekommt ihr die nachrichten beim nächsten video dann zeige ich euch auch das bild im getrockneten zustand ansonsten auch auf instagram setze ich die bilder dann auch immer rein wenn sie getrocknet sind das als kleiner tipp noch Okay, lasst uns starten ähnlich gemacht punkte gesetzt mit diesem pearl effekt farben habe jetzt aber die kette genommen und in die Kette habe ich etwas Silikon drauf geschmiert, damit dann etwas Effekt rauskommt. Und da bin ich ganz froh, dass nicht so stark rausgekommen ist. Nicht, dass wieder alles voller Zellen wird, so wie beim ersten Bild. Soll jetzt etwas anders sein, sondern nur dezent. Das kommt richtig cool. Dann lasst uns starten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis gleich. <lacht> So, jetzt das zweite Bild. Nehmen wir zur Sicherheit noch mal die Spachtel mit und habe hier wieder einen großen Becher schwarz. Ich habe jetzt weiß ohne Silikon, mein Pearl Red, also Pearl Rot, Pearl Grün und Pearl Violett. So, habe ich es richtig gesagt? Jawohl. <lacht> Ich bin noch mal überlegen, ob ich das mit der Kette mache. Weil sonst wird's ja auch langweilig, wenn alles gleich aussieht. Komm, das machen wir. Bedeckt mir jetzt erstmal wieder die ganze Schicht mit schwarz. Kanten, Kanten. <lacht> Also so einen großen Becher reicht gerade für so ein Bild, habe ich das Gefühl. Okay. Lass es mir jetzt erstmal wieder zulaufen. Das geht ganz schnell. So, gleichmäßige Schicht. Passt. So, kurz die Luftbläschen ausmachen. machen Und die gänse schreien auch wieder okay also wie gesagt ohne silikon das weiß jetzt werde ich erstmal ich mache diesmal erstmal nicht so viel drauf so violett Ein paar Punkte setzen. Dann versuche ich jetzt das Weiß. Ich möchte es jetzt nicht mal mittig machen. Pass mal auf, ich setze es hier an den Rand. So. Und jetzt nehme ich die Kette. Ich denke aber einfach mal, ohne Silikon wird es wieder ein bisschen langweilig. Ich nehme das Silikon 300 Mach mache jetzt einfach auf die Kette, lasse ich es ein bisschen runterlaufen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich das mache. Also im Prinzip beschmiere ich die Kette mit Silikon jetzt. So, und setze das jetzt hier an, am weißen Punkt, beziehungsweise ein bisschen dahinter. Und ziehe mir das jetzt so durch. Bis an den Rand raus. So, jetzt müssen wir die Kette ein bisschen abputzen, nur im Prinzip vom Schwarz befreien, das Silikon bleibt in der Regel haften. Okay, hilft gar nicht schlecht. Das ist jetzt die andere Seite hier. Also, wie gesagt, wieder rot, grün, halt, violett, grün, rot. Macht das gleiche Spiel noch weiß wieder in den Ring rum oder halt ein Streifen. Also ich hoffe, dass das Silikon noch drauf ist. Ich gehe davon aus, weil Silikon haftet ziemlich stark. Setzt dann die Perlenkette jetzt hier an? Und ich hoffe, ihr könnt sehen. Zieht jetzt hier runter. Okay, cool. Das überlege ich wieder. Eigentlich reicht das fast schon, wir können jetzt auch mal schauen, ob das Silikon wirklich gewirkt hat oder nicht, Hoppa. indem ich mal das kurz erhitze. Wenn es nicht überall gewirkt hat ist es sogar noch besser finde ich hm. ja, es geht eigentlich und das ist ja ganz gut so nicht dass es zu viel wieder ist jetzt Passt mal auf jetzt mache ich hier noch vielleicht am rand ich weiß nicht zu viel aber ich mache hier noch einen kleinen punkt jetzt hier Das Grün noch drauf und setz noch das Rot drauf. So Gut, mein Fehler, noch etwas Weiß. Wie gesagt, das weiß, kennt ihr vom letzten Bild schon? Ich hoffe, ihr habt es gesehen und schaut euch das auch mal an, dass es einfach nachher nicht zu so dunkel wird, wenn es trocken ist. Aber hier geht es mir einfach nur für den Kontrast, dass wir noch ein bisschen was drin haben. ein bisschen weiß okay setzen das hier wieder am Rand an Können wir da auch ein bisschen spielen. So. Ja, hat eigentlich auch was. Ich glaube, ich lasse das jetzt schon mal so. Wie gesagt, nicht, dass es wieder zu viel wird. Was wir vielleicht machen können. Ein bisschen auseinanderziehen. Aber das reicht glaube ich schon ja, das lasse ich das ist cool okay noch mal kurz erhitzen ich finde das ist eigentlich schon genug bevor wir das ganze bild wieder voll knallen Ach komm, ich lasse aus Spaßes halber noch ein bisschen laufen. Ich möchte mir das ein bisschen auseinanderziehen. Kommen. Das ist doch okay. So, ja, aber hier sehe ich noch, hier hat es noch eine kleine Delle, Welle, ja Welle oder Delle, wo praktisch das, ja wo ich die Farbe rausgezogen habe. Ihr seht auch, es läuft hier nicht gut. Lassen wir so. Na, no, das passt. Besser ist das. Okay, cool. Dann lasse ich es kurz vor 10 Minuten einwirken und zeige es euch dann wieder von nahem. Und dann würde ich sagen: Bis gleich. Cool. So Freunde jetzt von daheim, also ich bin eigentlich froh dass das Silikon nicht so arg gewirkt hat, seht da auch wieder diesen Schimmer, also wie gesagt der Schimmer kommt natürlich erst wenn es nachher trocken ist, da habe ich noch was mitgenommen. Ah, schöne Strukturen. Fahre ich mal rüber. Das sieht man ein bisschen grün, dann ein leichtes Rot. Ah, da bin ich echt mal gespannt, wenn es getrocknet ist. Okay. von oben cool also gut dann hoffe ich euch hat es wieder gefallen eine inspiration wieder und dann wünsche ich euch was bis zum nächsten mal macht's gut ja ich zeige es wenn es getrocknet ist in, in wahrscheinlich dann im nächsten video wieder braucht ihr jetzt ein paar tage jetzt einmal zwei drei vier tage bis trocken ist richtig und dann äh, zeige ich es im anderen video also bleibt dran am besten abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr alle Nachrichten bekommt. Dann habt ihr auch das nächste Video und verpasst es nicht. Cool, dann. So Freunde, das Bild ist getrocknet. Zeige ich zeige es euch mal von nahem. Also erstmal die Strukturen sind richtig genial geworden. Können Sie es schon sehen? Also ich finde hier, das ist wie so ein Monsterteufel, der gegen das Krokodil kämpft. <lacht> Aber allein die Farbstruktur, dieses Schimmer von den Farben. Mega. Hier auch. Noch zur anderen Seite. Und hier, ich hoffe, ihr könnt sehen in der Mitte, eigentlich nur in der Mitte, diese Rippelung. Also wie so kleine Abdrücke. Das ist eigentlich durch das Silikon, was oberflächlich war und wo ich mit der Kette gezogen habe, auch hier. Also gerade hier die... Kommt eigentlich auch cool. Aber wie gesagt, nur in der Mitte. Nee, passt. Also mir gefällt es gut. Zeigt auch ein bisschen was auf dem Bild. Okay, dann hoffe ich euch hat es wieder Spaß gemacht.